Habt ihr ja schon gehört? Ein Grundeikummer ist am Kummer. BGE für die Leute, das war wirklich gescheit. Man braucht uns einfach nimmer mehr. Darum war ein Grundeikummer fair. Ohne knädel geht nix weiter. Ohne Moos auch nix los. Drum sind wir jetzt alle Arbeit einfach los. Ich kann auch nimmer weitermachen. Und schon gar nimmer lachen. Nein, so kann einfach nimmer weiter gehen. Drum. Und, und, ey, komm, mal. komm, und, ey, komm, komm, komm, komm, komm, und dann sind wir alle wieder mit dabei. Komm, und, ey, komm, mal. komm, komm, komm, komm, komm, mal und dann sind wir mit dabei. Im Regen ich nicht steh, ich hab das BGE. Nur mit BGE ist das Leben schön. Sei doch KW, Weh, stimm fürs BGE. Ich hab heraus den Dreh, ich bin fürs BGE. Und er das nicht glaubst und er wanns das nicht wüst, schick dich keiner mehr. In die Wüste, Jo Leil, es wird jetzt Zeit für ein Grundei-Kummer. Drum sage ich immer: Grund, Komm, Grund, komm, Sind wir alle wieder mit dabei? Und warum sind die anderen immer Fuhren? Und warum sind man nimmer frei wie sei Sui? Und warum darf man nichts dagegen tun und nur nur Spuren? Na, so kann's nimmer weiter Na, Nein, so man nimmer weiter tun. Drum. Komm, komm, Sammel alle wieder mit dabei. Oh. Komm komm da komm an, komm komm komm an. Und dann sammel alle wieder mit dabei.